Jimmy, wo bist du? Du wüsstest, was ich bin. Wenn du wüsstest, oh, was ich bin. Du bist lauter Nein, ich bin ich nicht. Ich wünsche es. Du bist innocent. Okay, ein Gold. Ein wow. Gold. Easy. ein wow. Doppelpunkt. Oh. Da wurde ein Double-Kill gemacht. No, keiner wurde geklatscht. Oder schöner nichts. Juffies uh, hieft. Okay, okay. The tech oh. has been killed. Oh Gott, das ist über mir. Ja, ich sehe auch ungefähr, wo es sein soll. Gib mir Ohr. Oh, Kreuz. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Ich hab dich gesehen. Nein, hast du nicht. Doch. Ey, du, hast den, du, hast, den, du, hast, den, du hast den Bogen. Du hast den Bogen. Scheiße, ich bin tot. Bist du, bist du geschaut? Okay, ja. sag mir wo nicht, wer der Mörder ist. Das wäre ganz nett von dir. Ja, ja, ja. Weil das wäre scheiße. Dieser Steve ist das. The Barry has been dropped. Äh. Ah. Ja gut, ich laufe jetzt vielleicht in die Arme des Mörders, aber ist mir scheiße. Ja. Oh nee, ich hatte den Security Guard. Ist der Scheißbogen? Ich glaube, ich spectate. Nee, ich spektate nicht immer. Bogen. Ähm, Bogen wurde aufgesammelt. Fuck. Äh, da war gerade... genau da, wo du gerade warst. Ah. Äh, hier ist. hier ist der Bogen. Wo? Da, vorne. Genau, geradeaus. Der Bogen. Okay, es sind noch zwei. Der andere ist der Mörder. Jetzt packt meine Kassen Minecraft Skills aus. Oh, da bin ich? Warte, mit welcher, mit welcher Taste schießt man nochmal? Klick, Alter, du bist so ein Noob! Scheiße, <lacht> ich, ich hab falsche Taste geholt. Ich hab gesehen, du hast geklickt. Du hast ge. <lacht> Play again. Hui! Ich glaub dir nicht. Muss mir aber glauben, weil ich dich jetzt nicht will. Das, wieso du mir Wieso sagst du mir so was? Vielleicht bin ich es. Man weiß ja nicht. Ach, vielleicht, vielleicht bist du es aber auch nicht. Ja, vielleicht mache ich das. Vielleicht bin nur, ich es ja um sogar. Verbinden. Vielleicht bin ich es ja sogar. Nee, du bist weiß es. nicht. Ne? Du bist es. Du weißt es. Oh, Jimmy! Jimmy. Junge, ich bin getötet worden. Oh, okay, scheiße, das darf ich auch sein, nicht sagen. Das darf ich eigentlich auch nicht sagen. Puch. Okay, das nächste Mal behalten wir uns das. Ah, ich bin tot. Okay, hm. nächste Runde. You're, you're gonna have a bad time. Jimmy! Junge, oh, hör Mist. auf, das zu sagen. Oh, du? weißt, ich werde werd mich sowieso von... Ah, da bist du. Bist du hinter mir? Hast du das Gold gerade aufgesammelt? Hä? Ja? Du dich, Alter. Bist du gerade zum Kirsch Laufen? Ähm, wahrscheinlich. Oder gibt's hier zwei Typen wie dich? Kann sein. Nee, gibt's nicht. Ich hab dich ge Hast Boah. du das? Okay, der Detective ist ich tot. Äh, da, wo du bist. Ich hab einen Bogen. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ähm, um, er campt. Dieser ah, dritte Hund. Den. Er campt. Richtig. Junge, so ein richtiger Hund. Alter. Was ein Arschloch? Nein, nein, nein, nein. Es ist Sack nichts, ist Sack nichts. Bist du noch am Leben? Ja. Oh mein Gott. Boah. Junge der dreckige der kleine Bastard. Hey, hol 10 Gold, Hol 10 Gold, holt 10 Gold. Ich spreche nur als Ops. Auf Aufnahme. Richtig geil. Hey, sollen wir an der Falle spielen? Jimmy, komm. Mit welchem... Mit links oder rechts klick? Ah, mit rechts It was at this moment that he knew. He fucked up. Ha, hab einen getötet. Easy. Ich... Ich hab Angst vor <lacht> dir. Ich hab noch ein Gold. Ich hab noch ein Gold. Das geht. Ist gut. Hä? Was du? Okay. Ich warte. Ich warte auf dich. Ich warte auf Dann dich. Dann müssen wir uns so eine Steinskins machen. <lacht> ja, das ist kein Stein. Warte, ich warte bis einer von denen. Ah, fuck. Dann Daneben. Mit links oder rechtsklick. klick öffnet man nochmal die. Wieso, wieso willst du das machen? Wieso? Auf solchen Runden? Da kann ich die Leute ausschließen, die kein Mörder sind. Ha! Jimmy. Okay. Ich, ich hab's extra bei dir nicht gemacht. Ich bin mal ein Gönner. Das sind Gold. Das sind zwei Gold. Wir sind noch zu fünft. Hol schnell ein Gold. Hol schnell ein Gold. Hast du ein Gold? Oder ist nee, der hab De ich De nicht. De De Detective ist nicht mehr? Okay, welcher Typ von denen bist du der Keiner De von den kann ein Mörder sein. Ja, aber du hast ja die Gesichter gemerkt, oder? Ja. Okay, du musst darauf arbeiten. Hier ist ein Gold. Hier ist ein Gold. Hast du einen Bogen? Pass auf! Oh, ne, warte, der hat einen Bogen. Aber der G Mörder kann auch einen Bogen haben, wenn er 10 Gold hat. Los, komm. Warte. Ja, hat nicht geklappt. er äh, hat einen Cooldown. Hat einen Cooldown. Ich hab noch ein Gold. Oh mein Gott, er hat versucht, dich abzuschießen. Ist das der Typ? Ist der Typ da, oder? Ja. Wo ist der? Ich wollte, wollt ich wollte gerade, ich wollte gerade weggehen, weil ich habe einen Bogen bekommen. <lacht> Aber wir haben beide haben bis zum Ende überlebt. Easy.